<lacht> Gut. Name? Gut. Also, wenn wir uns politisch vorbereiten auf den Herbst und mögliche Klassenkämpfe in Österreich, dann ist natürlich die Ausgangssituation, dass man sich mal anschauen, welche materiellen Interessen sind überhaupt im Spiel. Welche Interessen vertritt die Arbeiterklasse, welche die bürgerlichen, welche die die. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Wie sind die einzelnen. Lager politisch aufgestellt äh, auf Grundlage der politischen Entwicklung der, der letzten Jahre. Aber es macht auch Sinn, dass man, sie, dass man einen theoretischeren Blick wirft, gerade äh, auf diese Frage, mit welchen Positionen geht die Gewerkschaftsbürokratie in diese Konflikte, äh, kann, man sie sehr viel, kann man sehr viel lernen, glaube ich, aus äh, den theoretischen Debatten in der Geschichte der Arbeiterbewegung zu, äh, zu Fragen welche Klassenkampfmethoden zum Einsatz kommen sollten. Und äh, besonders relevant äh, finde ich in dem Zusammenhang die Massenstreikdebatte in der internationalen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg, speziell in der deutschen Sozialdemokratie. Und ja, auf diese theoretischen Auseinandersetzungen möchte ich im Referat ein bisschen eingehen. Prinzipiell ist diese Debatte über Massenstreik äh, eigentlich so lang wie die Geschichte der Arbeiterbewegung selbst. Äh, zum ersten Mal taucht es in den 1840er Jahren auf, äh, wo die Tschadisten, also diese erste große Gewerkschaftsbewegung in England, äh, im Kampf für das allgemeine Wahlrecht äh, diese Generalstreikdebatte in Wirklichkeit äh, beginnen. Also gibt es ja diesen Begriff des äh, Holy Month, des heiligen Monats wo also die Grundidee war, dass man halt mit einem langfristig angelegten Generalstreik äh, die Bürgerlichen halt in die Knie zwingt und denen halt, äh, eine äh, fundamentale Forderung der Arbeiterbewegung abbringt. Ähm, diese, diese Debatte um Massenstreik, die wird dann vor allem von den Syndikalisten, von den Anarchisten äh, aufgenommen, war also es ebenfalls so, immer wieder diese Idee, der Generalstreik ist de facto der Beginn einer revolutionären Umwandlung, wo man ebenfalls so die Perspektive gehabt hat, durch einen mehrere Wochen langen Streik kann man die Bürgerlichen in die Knie zwingen und ja de facto die Transformation der Gesellschaft Richtung einer klassenherrschaftsfreien Gesellschaft in Gang bringen. In Abgrenzung zu, zu den Anarchisten hat eigentlich in der in der sozialdemokratisch geprägten Arbeiterbewegung ab äh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Generalstreikslosung überhaupt keine Rolle gespielt das äh, also kommt de facto nicht vor in den Publikationen oder in den theoretischen Debatten am Anfang äh, das fußt nicht zuletzt auf einen Artikel von Friedrich Engels äh, in einer, aus einer Polemik gegen die Anarchisten äh, wo er diese Methode des Generalstreiks, so wie ihn die Anarchisten angelegt haben, äh, eigentlich kategorisch ablehnt. Und mit dem, eigentlich mit dem Argument, äh, um so einen Generalstreik, der de facto Organisation, so wie es die Anarchisten, eben konzipieren, umsetzen zu wollen, muss die Klasse als ein Gesamtes äh, organisiert sein und braucht einen riesengroßen äh, Reserve-Streikfonds. Und äh, es ist einfach unrealistisch, dass die Arbeiterbewegung zu so einem Stand dass es eine organisatorische und finanzielle Stärke aufweist, um es das wirklich irgendwie umzusetzen. Und Beziehungsweise, wenn es möglich wäre, zu diesem Punkt zu kommen, dann könnte man auf anderen Methoden irgendwie die Gesellschaft verändern. Also, er wirft da irgendwie den Anarchisten wieder eine mega utopische Perspektive vor. Und dieser Text äh, aus den 1870er Jahren, der ist irgendwie fundamental für das ganze Verständnis der frühen Sozialdemokratie äh, also Marx und Engels haben versucht, die internationale Sozialdemokratie für andere politische Orientierung äh, auszurichten. Das war im Wesentlichen, dass die, dass die Arbeiterbewegung eine politische Bewegung werden muss. Also nicht nur eine gewerkschaftliche, sondern eine politische, in einer politischen Partei sie organisieren muss. Mit der zentralen Losung damals der Kampf für das allgemeine Wahlrecht. Und rund um diese Forderung äh, versucht man, die Klasse möglichst äh, weitgehend zu organisieren. Äh, und halt für einen revolutionären Kampf in Stellung zu bringen. Ähm, trotzdem, auch in der frühen Sozialdemokratie kommt diese Debatte noch Massenstrecke auf, vor allem rund um die Diskussion äh, nach dem, wie man für den 8-Stunden-Tag kämpft und in dem Zusammenhang mit dem 1. Mai. Also der 1. Mai hatte die Funktion gehabt, dass er de facto ein internationaler Aktionstag ist, um den 8-Stunden-Tag zu erkämpfen. Der 1. Mai war logischerweise kein arbeitsfreier Tag damals, dann hat wirklich erkämpft werden müssen, wenn man sich die Zeitberichte oder die historischen Publikationen aus Österreich 1890 anschaut, dann war irgendwie klar, wenn man für den, am 1. Mai die Arbeitsruhe durchsetzen will, dann riskiert man irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände. Und in einigen Ländern ist dieser 1. Mai von Anfang an tatsächlich mit Massenstreiks begangen worden. Der Vorreiter schlechthin war da sogar irgendwie die österreichische. Ähm, Arbeiterbewegung. Ja, äh, die ganze Herangehensweise der Sozialdemokratie zur Frage des Massenstreiks hat sich aber irgendwie in der Praxis konkret äh, verändert, weil es einfach in einigen Ländern ab Mitte der 1890er Jahre zu relativ großen Streikbewegungen gekommen ist, ausgehend vor allem von Belgien, aber in anderen Ländern. Ähm, und unter diesem Eindruck einer konkreten neuen Realität äh, ist halt die Massenstreikdebatte erstmals offen geführt worden in der Sozialdemokratie. Ähm, und wo das Ganze dann irgendwie einen qualitativ neuen Sprung kriegt in der inhaltlichen Auseinandersetzung, war dann die russische Revolution von 1905, die international äh, total große Wellen geschlagen hat und zum Beispiel dazu geführt hat, dass in Österreich de facto eine vorrevolutionäre Situation eintreten ist, äh, wo es möglich war, das, Wahlrecht, das allgemeine Wahlrecht zumindest für die Männer mit der Generalstreiksdrohung durchzusetzen. Also wie gesagt, unter diesen konkreten Entwicklungen des Klassenkampfs in einer Reihe von Ländern ist ja die theoretische Debatte in der Arbeiterbewegung zugespitzt worden. Und den, die wichtigsten, oder den wichtigsten theoretischen Beitrag aus einer marxistischen Sicht hat irgendwie die Rosa Luxemburg dazu geliefert. Sie ist mehr oder weniger, oder ihr Ausgangspunkt war, deswegen äh, eine Kritik an dem, was sie nennt, einer abstrakten und ahistorischen Betrachtungsweise äh, der, des Massenstreiks, äh, den, den sie sowohl irgendwie bei den Anarchisten sieht, so wie ich es irgendwie vorher versucht habe darzulegen, und auf der anderen Seite aber irgendwie äh, übt sie diese Kritik äh, an den Reformisten in der Sozialdemokratie. Das war so das, äh, Abgesehen von dem wirklich rechten Flügel in der Sozialdemokratie rund um Eduard Bernstein, der versucht hat, den ganzen Marxismus der frühen Sozialdemokratie äh, zu revidieren. Und dementsprechend halt auch alles, was irgendwie so äh, radikale Klassenkampfmethoden über normale gewerkschaftliche Organisierung bzw. parlamentarische Ausrichtung hinausgegangen werden, was eben mit der Massenstreik gewesen wäre hat irgendwie die Mehrheit in der Sozialdemokratie sie für äh, Massenstreik äh, ausgesprochen. In Luxemburg hat kritisiert, aber wie das konkret irgendwie passiert ist. Ähm, die zentrale Vorstellung von der Mehrheit in der Sozialdemokratie war, Massenstreik ist ein legitimes Mittel, aber äh, er passiert de facto in einer wohl geplanten und organisierten Art und Weise. Sprich, es gibt äh, Sitzungen, also Sitzung, politische Diskussionen in den Führungsgremien der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung. Auf Grundlage dieser Diskussionen wird ein Tag X festgelegt, wo der Generalstreik ausgeführt wird, und dann wird äh, systematisch die Organisation von dieser Massenstreikbewegung organisiert. Und die Klasse äh, wird irgendwie so in Stellung gebracht, wie das irgendwie die politische Leitung hat, äh, für am sinnvollsten erachtet. Ein Bild, das da immer wieder in, äh, gebracht wird, ist ähm, die Sozialdemokratie mit dem Taschenmesser im, im Hosensack, äh, das jederzeit, wenn es irgendwie die Leitung der Sozialdemokratie für äh, sinnvoll erachtet, kann man das Taschenmesser halt irgendwie aufklappen. Ja? Also wenn euch irgendwie so Zitate von äh, Wolfgang Katze irgendwie in Erinnerung ruft, äh, wir gehen mit der Hand irgendwie zu den Unternehmen sind gesprächsbereit, aber diese Hand kann sie jederzeit äh, zu einer Faust äh, ballen. Also das ist ein ähnliches äh, Bild, wenn man so will. Und damals schon irgendwie hat die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbehörden den Generalstreik oder den Massenstreik irgendwie als letztes Mittel äh, dargestellt. Äh, zu der, der Cheftheoretiker der damaligen Sozialdemokratie war der Karl Kautzke. Und der hat da wirklich halt so ein Lehrbuch, mehr oder weniger, formuliert an Klassenkampfmethoden, die so im Repertoire der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung sich befinden. Das reicht irgendwie von einer Straßendemonstration, das wäre jetzt so etwas Ähnliches wie das, was wir am 30. Juni in Österreich gesehen haben, gegen einen 12-Stunden-Tag, hin zu einem Demonstrationsstreik. Das wäre das, was im Best Case wahrscheinlich irgendwie man vom B erwarten könnte, das so etwas wie einen Generalstreik gibt oder so, es im Kampf gegen die Austeritätsmaßnahmen dutzendfach in Griechenland gesehen hat, oder in Spanien, Frankreich. Das heißt, äh, ebenso wie sie die Sozialdemokratie konzipiert ist wie der Tag X festgelegt wird und da wird die Gasse mobilisiert und dann wird die Gasse wieder heimgeschickt mit, dem, mit der Hoffnung, dass man da wieder zum Verhandlungstisch kommt. Äh, der nächste Schritt wäre äh, der Kampfstreik, ja, wo das Ganze aus einer konkreten Gassenkampfsituation äh, eine radikalisierte Reform, die irgendwie, äh, irgendwie über eine Limitierung von zwölf Stunden oder so äh, hinausgehen könnte. Und das geht halt irgendwie bis zu dieser, diesem Bild, äh, der Massenstreik ist de facto der Beginn einer revolutionären Situation. Also, ebenfalls, das war sehr wohl in der, in der theoretischen Debatte in der Sozialdemokratie. Ähm, wobei aber ganz klar war, diese, diese völlige Eskalationsstufe, äh, wo der Massenstreik mit einer revolutionären äh, Entwicklung zusammenfällt, ähm, das ist natürlich verbunden mit äh, enorm großen Gefahren. weil In so einer Situation, wenn äh, das zu einer Niederlage führt, und die Argumentation war natürlich immer basierend auf diesem Text von Engels, äh, aus den 1870ern, die Organisation ist ja eigentlich viel zu schwach, dafür so eine Konzeption, so wie es die Anarchisten vorgeschlagen haben. Wenn wir trotz dieser organisatorischen Schwäche in so einen Massenstreik eintreten und das zu einem falschen Zeitpunkt und das Ganze in der Niederlage endet, dann hat das nicht irgendwie auf Jahrzehnte negative Auswirkungen, weil die Organisation, all halt das, was man sich aufgebaut hat, durch geduldige, jahrelange Arbeit dann gefährdet ist oder halt ähm, zerstört wird. Ähm, ja. Das setzt irgendwie die Hauptargumentation von der Rosa Luxemburg an. Das irgendwie sagt, dass diese, diese Darstellung, wie sie der Karl Kautsky formuliert hat, dass das ein rein schematische ist. Dass das irgendwie wenig mit der, mit der konkreten historischen Realität zu tun hat. Und vor allem argumentiert sie das irgendwie recht ausführlich am Beispiel der russischen Revolution von 1905 wo sie erklärt, dass die Realität halt viel komplexer ist, aber sie liefert da irgendwie eine Reihe von Beispielen äh, aus Westeuropa, wo diese Argumentationen vom Karl Kautzke auch nicht irgendwie zutreffen. Ähm, weil das war irgendwie eine zentrale Argumentation auch vom Karl Kautzke, der er sagt, dass die Situation in Russland, okay, tut die Revolution, eindeutig, aber das kann man nicht vergleichen mit der Situation in Westeuropa, weil halt in Deutschland oder in England die Arbeiter halt einen für höheren Lebensstandard haben, ein äh, anderes Kulturniveau haben. Und dementsprechend für mehr Rechte sie erkämpft haben, größere Organisationen und dementsprechend der Gassenkampf sie ganz anders entwickeln wird. Ähm, ja. Rosa Luxemburg betont irgendwie aus der russischen Erfahrung heraus: Ein Massenstreik wird nicht künstlich gemacht, ähm, ebenso wie es die Sozialdemokratie eigentlich ähm, in ihrer Vorstellung gehabt hat. Und der wird auch nicht von oben beschlossen, sondern äh, der Massenstreik ergibt sich aus den sozialen Verhältnissen heraus. Aus einer geschichtlichen Notwendigkeit, wie sie das formuliert. Und dementsprechend muss eben der Ausgangspunkt der Debatte für sie ganz einfach aus den objektiven Faktoren in der Gesellschaft sein. Das heißt, in Wirklichkeit so etwas wie eine Perspektivdiskussion, dem muss ja äh, der Punkt sein, wo man erklärt, okay, sind die Bedingungen reif für eine revolutionäre Situation und aus dem heraus, was dann die Aufgaben der Sozialdemokratie sind. Gegen was sich die Rosa Luxemburg wendet, ist, dass die Sozialdemokratie eine spezifische Agitation für den Massenstreik oder für Revolution liefert. Wie gesagt, das reicht irgendwie aus, dass die Sozialdemokratie so wie Perspektiven erklärt. Und man muss sich schon ja vor Augen führen, das ist jetzt irgendwie eine Massenbewegung zu dem Zeitpunkt schon, mit hunderttausenden Leuten, die auf jeden Fall gewerkschaftlich organisiert sind, und auch in der, der, der sozialdemokratischen Massenparteien, die in den 90, 1890ern entstanden sind. Äh, was bei der Luxemburg ganz wichtig ist, und da wieder so eine Abgrenzung zum Karl Kautsky ist, der eben sehr strikt Trends zwischen es gibt politische Kämpfe und es gibt ökonomische Kämpfe. Und sie sagt aus der russischen Erfahrung heraus, dass es einfach ein total enges Geflecht gibt, dass man das nicht irgendwie künstlich trennen kann, sondern das wenn man es konkret an der russischen Revolution hernimmt von 1905, die einfach als, äh, äh, wo jetzt immer abwechselnd ökonomische und politische Klassenkampfphasen gegeben hat und das eine immer das andere bedingt hat. Ähm, von einem politischen Massenstreik, die das Ganze dann irgendwie verzweigt hat in ganz viele äh, unzählige ökonomische Streiks und das dann wieder irgendwie zusammengeflossen ist zu einem weiteren politischen Massenstreik und so weiter. Und solche Beispiele liefert sie irgendwie für, für Massenstreiksituationen in Westeuropa. Ähm Und wo es sich ebenfalls von Kautsk irgendwie abgrenzt äh, äh, ist, der irgendwie sehr stark irgendwie dieses Gefahrenpotenzial des Massenstreiks bedingt. Also wenn es eine Niederlage gibt, dann bedeutet das, dass die Organisation auf äh, lange Zeit irgendwie völlig zerstört wird. Und sie erklärt aus der russischen Revolution heraus, dass der Massenstreik die Voraussetzung ist, dass überhaupt die, das, was, das Grundprinzip der Sozialdemokratie ist, dass man die Klasse in ihrer, möglichst in ihrer Gesamtheit zu organisieren, dass das erst in so einer Situation wie der Massenstreik überhaupt möglich ist. Erst dann gelingt es, wir wirklich breiteste Schichten in die Organisation, in die Organisation der Arbeiterbewegung reinzuziehen. Sie formuliert dann vier theoretische Schlüsse, die teilweise schon irgendwie anklungen habe. Das erste, der Massenstreik, ist nicht ein einzelner Akt. Also nur weil jetzt irgendwie die Gewerkschaft jetzt am 15. September zu einem Generalstreik an zwölfstündigen aufruft, das ist nicht das marxistische Verständnis von einem Massenstreik. In Wirklichkeit ist das ein Prozess von Klassenkämpfen, wo es Auf und Abs gibt, wo es Siege geben wird, Niederlagen geben wird. Ähm, ja, de facto das, was irgendwie die marxistische Konzeption von einer, von einer revolutionären Situation ist. Ähm, und sie sagt halt, das, was ich vorher formuliert habe, diese Demonstrationsstreiks, Kampfstreiks, diese ganz uh, schematische Darstellung von Kautsky, die ist irgendwie völlig irreleitend in seinem Verständnis uh, des Phänomens Massenstreik. Das zweite, was hier wichtig ist, ist nämlich diese Beziehung halt ökonomischer und politischer Streiks, das ist irgendwie... Dass die eng miteinander verbunden sind und in den unterschiedlichen Phasen halt der Klassenkampf einfach unterschiedliche Ausdrucksformen annimmt, aber dass das auch Teil von einem Prozess ist. Dann überhaupt diese Idee hat, die Massenstreik ist unzertrennlich verbunden mit einer revolutionären Perspektive. Da geht sie ja darauf ein, auf diese droh, äh, droh der Reformisten, ja Revolution bedeutet ja Gewalt. Und so sagt sie okay, natürlich. Wenn es zu so einer zugespitzten Klassenkampfsituation gibt, dann ist irgendwie äh, die, die Frage von <lacht> Gewalt implizit. Dann muss man damit rechnen, dass der das Staatsapparat äh, gegen die organisierte Arbeitsbewegung vorgeht. Aber Revolution ist weit mehr als irgendwie dieser, dieser Gewaltaktion. Da geht es darum, irgendwie die ökonomischen und sozialen Verhältnisse äh, zu transformieren. Und das, was die Aufgabe der Sozialdemokratie sein muss, ist, dass sie erklärt, dass Aus- dass der Massenstreik einfach ein Produkt der revolutionären Situation ist und nicht von irgendwelchen ähm, äh, Politkadern losgelöst wird und die dann irgendwie bewusst die Bewegung in, in, in eine Gewalteskalation äh, hineinsteuern. Und die vierte Frage, die ziemlich zentral ist bei ihr, ist jetzt die Frage: Welche, welche Rolle spielt die Leitung, äh, die bewusste Initiative der politischen Führung in so einer Bewegung? Ähm, und sie argumentiert halt einerseits, natürlich braucht es einen in Massenstreik den subjektiven Faktor in Form der Partei, der Organisation. Aber gerade aus dieser russischen, äh, der Erfahrung der russischen Revolution und in Abgrenzung zu dieser enormen Bürokratie in der, in der deutschen Arbeiterbewegung, betont jetzt halt sehr stark das spontane Element der Arbeiterklasse. Sie sagt halt, ein Massenstreik... Ich habe jetzt ersten Situation, das wird nicht irgendwie von oben sondern da gibt es einfach in der Gesellschaft, in der Masse gibt es einfach eine Grundstimmung, die zum gegebenen Zeitpunkt irgendwie, ähm, äh, ja, wo der Funke einfach überspringt, wo es zu einer sozialen Explosion kommt. Ähm, und in Ablehnung... Dieser Bürokratie, mit der sie tagtäglich in ihren Organisationen konfrontiert ist, betont sie jetzt sehr stark dieses spontane Element, was aus meiner Sicht auch irgendwie richtig ist. Den Fehler, den, den man da Luxemburg irgendwie nachträglich in äh, zuschreiben muss, ist ganz einfach, dass sie halt nicht die, den konsequenten Schluss gezogen hat und dass sie gegen diese Bürokratie, die, die existiert in der Arbeiterbewegung, dass sie da konsequente revolutionäre Führung dem entgegenstellt und das konsequent äh, versucht aufzubauen. Und was es jetzt halt sehr lustig macht, ist, wie äh, man diesen Vorstellungen der sozialdemokratischen Führung ist, dass man an alle Bewegungen mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung herangeht. Also eben das. Ist, welche Risiken sind da irgendwie im Spiel? Wie viel kann die Organisation wachsen durch einen Streik? Aber was kann sie auch verlieren dadurch? Und sie sagt, in einer wirklichen Massenstreiksituation, in einer revolutionären Situation, spielen diese Kosten-Nutzen-Rechnungen überhaupt keine Rolle mehr. Das, also das kann man einfach nicht im Vorfeld finanzieren. Das muss einfach im, im Kampf selber irgendwie passieren. Aber sie betont natürlich, dass die politische Leitung eine sehr wichtige Aufgaben hat in einer Massenstreiksituation. Sie formuliert das folgendermaßen. Erstens einmal, es ist wichtig, dass man im Kampf politische Perspektiven entwickelt. Dass man die richtigen davon ausgehend die richtigen Tageslosungen, die richtige Taktik entwickelt. Und mit der der Arbeiterklasse ermöglicht, das Kräfteverhältnis weiter zu ihren Gunsten zu verschieben. Und dadurch, halt, wie kann man die Bewegung vorantreiben, bis sie zu, irgendwie zu einem Sieg kommen kann. Und was jetzt ganz wichtig ist seit der Führung, sie muss ständig politische Slogans vorgeben und politische Methoden zur Diskussion stellen, die es der Arbeiterklasse ermöglichen, mehr Selbstvertrauen, Sicherheit in die eigene Stärke irgendwie zu gewinnen. Das, was wir vorher diskutiert haben mit Katian, will abfedern, das sind jetzt nicht gerade die Formulierungen, die dazu führen, irgendwie, dass man die eigene Basis, geschweige denn die Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit, äh, zu einem Punkt bringt, wo sie das ausreichende Selbstvertrauen hat, um in einen wirklichen äh, Generalstreikskampf irgendwie einzutreten. Ähm, etwas, was sie betont, ist die Frage: Wie schaut die Beziehung aus im Klassenkampf zwischen Organisation und Masse? Ähm, da wendet sie sich wieder irgendwie gegen diese schematische Vorstellung, dass durch geduldige gewerkschaftliche Tätigkeit, durch Schulungsarbeit, durch politische Kampagnen kennt hat man die Klasse in ihrer Gesamtheit organisieren. Sie sagt, in einer normalen kampflosen Zeit, äh, Zeiten ist es eine Illusion, dass die Gesamtheit der Arbeiterklasse gewerkschaftlich, geschweige denn politisch organisiert werden kann. Das wird immer äh, eine Minderheit sein, äh, vor allem eine Minderheit von Arbeitern und Arbeiterinnen, die eh schon irgendwie besser gestellt sind. Ähm, aber jetzt. Äh, die ausgebeutesten, unterdrücksten Schichten der Alterschaft, die wird man in, in ruhigen Zeiten nie für die Gewerkschaften oder für die Partei oder nur geringe Teile davon gewinnen können. Ein, ein Gedanke, den ich recht wichtig finde, ist, den sie betont, dass die Gewerkschaft aber, um sie selber irgendwie erhalten zu können, dass sie aber irgendwie den Kampf braucht. Ja. Dass das immer wieder in die Kalkulationen der Gewerkschaftsführung mit einspült. Sie weiß das, was sie eigentlich irgendwie offen, irgendwie ablehnt, oft, dieses Kampfszenario, in gewissen Situationen muss sie zum Kampf greifen, um irgendwie die Organisation irgendwie zumindest stabil zu halten, wenn nicht weiter auszubauen. Das, was sie sie stört da irgendwie gegenüber. Halt Einerseits so diese mechanisch-bürokratische äh, Sichtweise, oder Auffassung von Organisation und das, was sie auch die dialektische Auffassung von Organisation sind, irgendwie eine marxistische Sicht hat ist. Ja, und was jetzt ganz klar ist, ein Massenstreik ist per se nur möglich, wenn es wirklich die breiteste, breitesten Volksschichten äh, mit einbezieht. Und Kreise, die halt nie gewerkschaftlich oder politisch organisiert werden, ebenfalls in den Kampf. Und aus dem, aus dem Kampf heraus dann versucht die überhaupt erst äh, zu organisieren. Ähm und sie betont da sehr stark diese. Oder stellt sich sehr stark gegen diese Skepsis, die in der Sozialdemokratie vorherrscht gegenüber unorganisierten Schichten. Sie appelliert da eher, entweder, dass man Verständnis haben muss, warum sie diese Schichten nicht organisieren, aufgrund ihrer Alltagssituation ganz einfach. Und sie sagt halt, wenn die einmal in den Kampf eintreten, dann wird das nicht irgendwie Jahre, Jahrzehnte dauern, wie bei vielen anderen Aktivisten, die in ruhigen Zeiten schon sie organisieren, sondern durch die Aktion, da wird einfach in einer verkürzter Zeit, wird da so für eine Schulung geliefert, dass die äh, einfach ähm, Stufen in der politischen Entwicklung überspringen können. Ähm, sie geht dann auch auf die Frage, was sind die Aufgaben der Sozialdemokratie äh, vor Ausbruch einer Massenstreiksituation oder vor Ausbruch einer revolutionären Situation. Und da wendet sie sich gegen diese Linie, die Karl Kautsky vorschlägt. Sie sagt, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man fatalistisch darauf wartet, dass irgendwann einmal alles in Bewegung gerät. Sondern man muss schon irgendwie aktiver, äh, sehr aktiver Faktor dieser ganzen Situation begreifen. Und man muss versuchen, alle Entwicklungen, die, äh, die es ermöglichen würden, dass die Arbeit irgendwie einen Schritt vorwärts kommt, diesen, diese Entwicklungen die muss man irgendwie versuchen zu beschleunigen. Und da muss man halt die richtigen äh, Methoden, Slogans entwickeln die Arbeiterklasse ermöglicht. Und die zentrale Aufgabe sieht sie halt, dass die Sozialdemokratie einfach politische Perspektiven erklärt, das politische Verständnis weckt in der Arbeiterklasse in welcher Phase der kapitalistischen Entwicklung, ist man, welche Widersprüche gibt es in der Gesellschaft, welche Klasseninteressen stehen sie gegenüber und aus dem heraus Potenziale aufzuzeigen. Video heutebewegung vorankommen kann. Äh, diese Massenstreikdebatte, die so 1905, 1906 schon einen ersten Höhepunkt gehabt hat, die bricht dann 1910, 1910 noch einmal äh, verstärkt aus. Und was beim, bei dieser ersten Debatte 195, 1906 vor allem irgendwie eine, kleine, oder eine relativ kleine Minderheit äh, offener Reformisten gegen all das, was sie so als Marxisten definiert hat, äh, im weitesten Sinne, spitzt sie 1910, 1910, 1909, 1910 die Debatte erstmals zu zwischen diesem marxistischen Zentrum rund um Karl Kautzke und auf der anderen Seite Rosa Luxemburg für das, was man dann so als revolutionäre Linke bezeichnen kann. Interessant ist, dass die Parteiführung rund um Kautzki alles versucht, dass diese Diskussion nicht öffentlich geführt wird. Also man beigert sich zum Beispiel, das Artikel von der Rosa Luxemburg in der Parteipresse öffentlich erscheinen. Die Argumentation, ebenfalls das, was man irgendwie jetzt oft hört von Gewerkschaftshauptamtlichen, ja, wir können natürlich jetzt nicht irgendwie offen irgendwie sagen, was wir schon alles planen, weil... Das wäre ja so wie wenn in einer Kriegssituation wir unser unseren Kriegsrat äh, so in Hörweite vom, vom Gegner irgendwie abhalten und der kriegt dann irgendwie alles mit. Wir debattieren da unsere Stärken und Schwächen und der Gegner äh, kriegt das irgendwie äh, auf dem Silbertablet äh, serviert und kann dann irgendwie seine eigene Taktik anpassen. Das wäre ein großer politischer äh, ein großer Fehler in dieser in dieser Situation. Und die Rosa Luxemburg kritisiert irgendwie beinhart irgendwie diesen Vergleich mit diesem Kriegsrat und sagt: Erstens ist es sowieso so, dass die Sozialdemokratie jetzt keine kleine Sekte mehr ist, wo man alles im Geheimen im Keller diskutieren kann, sondern es ist halt mittlerweile eine Massenorganisation, wo eh offensichtlich ist, also die würden überhaupt keine Diskussionen führen. Es ist einfach klar, wo die Stärken und Schwächen sind, das ist den politischen Gegner ebenfalls klar. Und ja, also man kann diese Diskussion nicht irgendwie vor der öffentlichen fernhalten mehr. Und diese öffentliche Diskussion sagt sie, die ist sogar irgendwie sinnvoll. Weil, sie nur, weil nur damit irgendwie gewährleistet ist, dass die gesamte Klasse irgendwie über unsere eigentlichen Ansichten Bescheid äh, wissen kann oder darüber äh, die lernen kann. Ähm Und nachdem es ja darum geht, irgendwie möglichst breiteste Volksschichten in diese, in diese Bewegung reinzuziehen müssen wir versuchen, irgendwie das politische Bewusstsein in der gesamten Arbeiterklasse, äh, nicht nur unter den eigenen Mitgliedern, äh, geschweige denn den eigenen Funktionärsstab, äh, ähm, zu heben. Ähm, ja, der Karl Kautzke vertritt in dieser Diskussion, ähm, als der große Widerpart von der Rosa Luxemburg, äh, äh, eine Taktik, die er Ermattung, oder Strategie, die er Ermattungsstrategie nennt. Ähm, ähm, er führt irgendwie so aus äh, Kriegsgeschichte, Militärgeschichte aus dem römischen Reich, so der Krieg äh, Hannibal gegen die Römer und sagt so, in der Kriegstheorie gibt es halt irgendwie zwei wesentliche Strategien. Das ist die Niederwerfungsstrategie, das heißt, ich bündel all meine Kräfte und gehe in die Offensive und versuche den Gegner in die niederzuschlagen. Und die andere ist diese Ermattungsstrategie. Das heißt, ich versuche meine Kräfte irgendwie permanent äh, aufzubauen, versuche so Nadelstiche irgendwie gegen den Gegner zu führen und versuche so irgendwie den, den Gegner irgendwie mürbe zu machen, bis der dann irgendwann mal seine Kräfte halt erschöpft ist, weil er halt gegen diese Nadelstiche halt, äh, zu viel Ressourcen irgendwie aufwenden muss, und die Leute Und ja, dann hat mehr oder weniger WO gibt. Ähm, und er sagt halt, für die Arbeiterbewegung ist halt mittlerweile die Situation eingetreten, dass man auf diese Erwartungsstrategie, die natürlich weniger gefährlich ist, weil man weniger in die Offensive geht und deswegen weniger so seine eigenen Soldaten in, die, äh, in eine Gefahrensituation bringt. Äh, das ist deswegen möglich, weil man halt irgendwie eine Reihe von demokratischen Rechten schon erkämpft hat. Man kann es irgendwie organisieren in Vereinen, man hat das allgemeine Wahlrecht zumindest in, in gewisser Form. Und er ist wieder da sehr schematisch. So Lehrbuchmäßigkeit halt in der Situation A kann man XY an Kampfmethoden irgendwie anwenden und äh, umgekehrt. Ähm, und die Rosa Luxemburg sagt, halt, äh, diese ganzen schematischen Vorstellungen von Klassenkampf, die muss man irgendwie kübeln. Klassenkampf ist aber viel komplexer, viel, viel, viel vielfältiger. Und man muss sich einfach die Realität konkret anschauen und auf das irgendwie eine Strategie äh, abstimmen. Ähm, ein Text, der da immer in dieser Debatte ähm, so, zu Rate gezogen wird und der ganz zentral ist für, für die Argumentation der Linken in der Sozialdemokratie, wo sie ihren Reformismus begründen mit marxistischen Federn, ist ein Text von Friedrich Engels, äh, der so als sein politisches Testament immer wieder hergezogen wird. Ähm, das ist das Vorwort zu den Klassenkämpfen in Frankreich. Also Text von Marx, wo er den er neu herausgegeben hat, mit einem eigenen Vorwort. In diesem Vorwort schreibt er, dass die Revolution von 1848 ist gescheitert, äh, weil eine soziale Umgestaltung äh, nicht möglich war, im Sinne von, dass eine kleine Minderheit, und mehr waren die Revolutionäre damals nicht, äh, den Gegner überrumpeln wollen und äh, die Revolution durchsetzen. Dafür waren damals irgendwie die... die die Kräfteverhältnisse äh, zu ungünstig. Das hat man damals nicht richtig erkannt, aber in weiterer Folge haben irgendwie Marx und Engels das irgendwie sehr ja wohl irgendwie verstanden. Und spätestens sind wir mit, mit der Niederlage der Pariser Kommune war klar, dass diese Taktik, die in Revolutionen bis dorthin angewandt worden ist, sprich der Barrikadenkampf oder so die offene Auseinandersetzung auf der Straße, dass das nicht mehr mit, der realen, äh, mit den realen Kräfteverhältnissen äh, im in einem modernen kapitalistischen System ähm, Zusammenhängt. Und das was eben die, und da leitet er halt wieder diese Aufgabe her: die Sozialdemokratie muss die Klasse möglichst weitgehend organisieren, ähm, muss geduldige Arbeit leisten, muss für das allgemeine Wahlrecht kämpfen, für soziale Reformen und so irgendwie das Klassenbewusstsein ähm, erheben. Die Reformisten haben halt später immer argumentiert: da hat, an dem Text kann man irgendwie ablesen, dass der Friedrich Engels so in seinen letzten Lebensjahren halt von Revolutionär zum Reformisten irgendwie geworden ist. Und das, diesen Text nehmen nicht halt immer die linken Reformisten, die sich halt selber irgendwie sehr auf Marx irgendwie berufen. Also, aber das was so der marxistische Tradition ist, die findet diesen Text irgendwie ganz wichtig. Und die Rosa Luxemburg sagt, dieser Text vom Engels, der sagt in Wirklichkeit ganz was anderes, der ist völlig unpassend jetzt für diese Massenstreikdebatte. Wenn der Text irgendwas sagt, dann Widerspricht ja dem Kautsky, dass man irgendwie den Kautskys ja vorstellen und man kennt den Massenstreik irgendwie einem, per Vorstandsbeschluss irgendwie bestimmen und dann geht's los irgendwie. Äh, was irgendwie dieser, dieser Konflikt zwischen Luxemburg und Kautsky ganz zentral ist, ist, ist äh, parlamentarische Ausrichtung und äh, Massen, äh, Massenkampf. Ähm, für einen Eduard Bernstein, also so der rechteste Flügel in der Sozialdemokratie, also da, äh, ist ihn wieder massenstreik wie ein völliger No-Go, weil das halt der ganzen parlamentarischen Ausrichtung der Sozialdemokratie widerspricht und dafür viel zu viel Unsicherheit äh, in die politische Strategie reinbringt. Und die Rosa Luxemburg grenzt sich natürlich in erster Nähe vom Kautsky ab, äh, vom Bernstein ab und sagt, äh, nimmt da die ganz andere Position und sagt, der oder das, was irgendwie offener Klassenkampf ist, das ist eine ganz zentrale Ergänzung zu dieser parlamentarischen Strategie, weil äh, der offene Klassenkampf ist irgendwie das beste Mittel, um die Klasse zu organisieren, zu Schulen aufzuklären. Und dem Kautsky wirft sich vor, dass mit seiner ganzen Ermattungsstrategie, die er argumentiert, dass er in Wirklichkeit auch nichts anderes als einen reinen parlamentarischen Weg äh, argumentiert. Und der Kauske argumentiert das sogar in seinen Texten in der Polemik, die äh, Luxemburg recht offen und sagt: Hände weg von Massenstreik, das ist viel zu gefährlich jetzt. Wir müssen warten auf die nächsten Parlamentswahlen, weil dort wie es schaut es ziemlich gut aus, dass die Sozialdemokratie eine Mehrheit kriegt, aufgrund dessen, wie die Regierung äh, politisch auftritt. Und wenn wir nicht die absolute Mehrheit haben, dann ist es zumindest das Sprungbrett, dass wir bei den übernächsten Wahlen dann die absolute Mehrheit haben. Das diese, diese Ausrichtung auf parlamentarische Wahlen und versuchen auf der Ebene Merten zu kriegen und so das Rad wieder in die andere Richtung zu drehen, ist da halt irgendwie schon uh, uh, voll angelegt. Und das, was er da sagt, das Einzige, wo wir wirklich zum Massenstreik treten dürfen, ist, wenn die Gegenseite zu einem Staatsstreich greift. Also sprich, wir gewinnen die Parlamentswahlen und die, die Rechten versuchen dann irgendwie einen reaktionären Putsch zu machen. Also die, die Argumentation, die die Außenmaxisten in den 20er Jahren haben findet man bei Kautsky bereits äh, da 1909, 1910 recht ausdrücklich formuliert. Ähm, ja, die Luxemburg bringt dann irgendwie ein super Zitat vom Karl Marx äh, aus dem 18. Brumher, also aus den 1850er Jahren, wo sie, wo der Karl Marx halt genau sehr eigentlich lächerlich macht über diese kleinbürgerlichen Demokraten, wie sie er nennt, die sagt, oh, ihr wollt uns das Wahlrecht wegnehmen aber wenn ihr uns das Wahlrecht wegnimmt, dann werden wir es wirklich, kämp dann werden wir wirklich kämpfen. Also, und ja, wo halt ganz klar ist, dass die halt nie kämpfen werden, auch wenn man ihnen das Wahlrecht wegnimmt und die Geschichte halt, ähm, der Sozialdemokratie, gerade in Österreich, die 20er, 30er, ist halt, ähm, das beste Beispiel dafür. Ähm, ja, das, das, was die Sozialdemokratie seit über 100 Jahren hat ständig argumentiert. Alles, was uns zu Gebote steht an Mitteln, die werden wir irgendwie einsetzen. Aber in Wirklichkeit wird dieses ganze Repertoire an Kampfmethoden halt dann nie eingesetzt, weil es halt irgendwie in der konkreten Situation dann nie passt. Und in Wirklichkeit wird alles auf diese parlamentarische Strategie ausgerichtet. Und ich glaube, dass das irgendwie eine zentrale Logik ist, die Heiz die Gewerkschaftsführung im Kopf hat. Uns geht es darum, irgendwie aufzuzeigen, dass die schwarz-blaue Regierung äh, die Regierung des Kapitals ist, der, der, der Konzernkanzler, der gegen die absolute Mehrheit der Bevölkerung reagiert und bei den nächsten Wahlen werden wir denen die Rechnung <coughs> verabreichen. Ähm, und was der Kautz jetzt sehr stark argumentiert, Demonstrationen, so wie wir es am 30. Juni erlebt haben, das ist ein legitimes äh, Kampfinstrument, vielleicht sogar irgendwie der zwölfstündige Generalstreik, wo man in Wien haben, 100.000, vielleicht 200.000 Leute auf Straße bringen. Das ist ebenfalls irgendwie ein legitimes Mittel. Und auf das, was man aber irgendwie aufpassen muss, ist, dass bis diese parlamentarische Strategie wirklich äh, spruchreif wird, bis dorthin, wir, müssen wir schauen, dass unsere Massenbewegung nicht alarmt, aber gleichzeitig macht man auch nichts, dass sie sich zuspitzt. Das heißt, man versucht das irgendwie in so einem stabilen Gleichgewicht zu halten. Man will nicht halt irgendwie vorwärts gehen, aber man hat dann eigentlich Angst, dass irgendwie das Ganze nach rückwärts geht und also versucht, es in einem Gleichgewicht zu halten. Und da setzt wieder die Kritik von der Luxemburg an, die sagt, dass das eine völlig falsche Vorstellung ist von der Dynamik einer, einer Massenbewegung. Weil automatisch, wenn einmal die Leute auf der Straße sind, dann ist ganz einfach die Frage im Raum steht, wie geht es weiter? Wie können wir... Äh, äh, voranschreiten, um wirklich halt unser Ziel, sprich in den konkreten zwölf stunden tag verhindern. Äh, wie können wir das tatsächlich in Betrug setzen? Und sie sagte, halt, die Demonstration ist nur der Anfang, nicht das Ende. Ähm, und die Demonstration selber ist nicht die Lösung, sondern kann irgendwie nur der erste Schritt sein. Und die Aufgabe, die die, die Revolutionäre Sozialdemokratie hat, ist einfach eine Perspektive aufzuzeigen, wie dieser Kampf... Äh, ausgeweitet werden kann, wie er eskaliert werden kann. Und da ist wieder die zentrale Aufgabe, jetzt, welche Perspektiven stellt die Arbeiterbewegung der gesamten Klasse zur Verfügung. Ja, somit zum Schluss zu kommen, ich irgendwie schon jetzt das irgendwie zur aktuellen Debatte irgendwie zu ziehen. Ja, das. Was da irgendwie an theoretischen Diskussionen vor 100 Jahren da war, ich glaube, das ist recht augenscheinlich, dass das genau teilweise mit ziemlich ähnlichen Bildern und Formulierungen heute ebenfalls zur Diskussion steht. Und ja, es bleibt nicht mehr zu sagen, als dass wir mehr rosa sein sollten als Karl mit dieser Diskussion. Gut. Max